Bedecke dein Himmel, mit Wolkendunst und übe knabengleich der Distelnköpft an Eichendich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch, eure Majestät. Und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Dass ich ein Kind war, nicht wusste wo aus, wo ein, kehrte mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wär ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder der Titanenübermut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glütest jung und gut? Betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben. Ich dich ehren, wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal? Meine Herren und Deine, wähntest Du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Knaben morgen Blütenträume reiften? Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, genießen und zu freuen sich und Dein nicht zu achten, wie ich. What? <laughs>